Ich studiere in der Uni, TU Berlin und ich mache einen Master und es macht wirklich Spaß. Es ist sehr schön hier in der Uni zu studieren und ich kenne viele Leute jetzt. Es dauert zwei Jahre, vier Semester. Ich bin jetzt, ich habe, habe Sommersemester angefangen, also ich glaube nächste Jahre, na, übernächste Jahre, ja. Am Sommersemester, äh, am Wintersemester ist mein letztes Semester. Ja. Und ich, ja, ich, kann, ich glaube, ich kann das schaffen. <lacht> Zuerst äh, war ich in einem Heim und in einem kleinen Dorf. Äh, ich habe alleine gelernt, ich, äh, ich habe von die, vom Internet gelernt. Danach äh, habe ich eine sehr nette Familie kennengelernt und äh, sie waren wie meine Familie. Und ich habe viel Zeit mit äh, ihnen äh, verbracht. Ich habe äh, hab zuerst mit äh, ihnen Englisch, äh, auf Englisch gesprochen. Aber danach habe ich versucht und sie haben mir sehr äh, ausgedrückt. Äh, sie haben mir gesagt, du kannst das schaffen und einfach versuch mal. Und sie waren sehr, sehr nett mit mir, bis ich besser und besser die deutsche äh, Sprache gelernt habe. Danach äh, hatte ich eine Schule vor zwei Monaten und ich hatte die Berufung geschafft, B1 geschafft. Und ich habe, nie, ich habe noch nicht mehr die deutsche Sprache gelernt, aber ich spreche mit Leuten nur so einfach. Okay. Äh, zuerst äh, sollte ich, äh, ich die studiere, studiere äh, auf englisch Sprache. So, ich sollte eine Berufung machen, B2. In der Sprache. Ich habe meine äh, Dokumente aus Syrien. Und ich nur äh, zum äh, uni assess zuerst. Äh, und danach geht die Operation geht, äh, weiter und weiter. Ja, bis die Uni hat, mich, äh, hat mir den Brief geschickt, dass ich einen Platz in der Uni habe. Äh, ich, äh, ich habe in, äh, äh, äh, mich im Bafok-Amt eingemeldet. Und äh, ich, das, es dauert einfach so vier oder sechs äh, Wochen. Danach kann man die, das Geld kriegen und weiter äh, für die, die Wohnung vermieten und das dauert. Ich wohne jetzt in einer WG äh, mit einem Freund, den äh, von meinem Bruder gelern, äh, gelernt habe, kennengelernt habe. Ja, äh, es ist, er ist sehr, sehr nett, sehr nett. Und wir sind jetzt sehr gute Freunde. Ja, und äh, ich wohne da und äh, es ist neben der arabischen Stra Straße. Also ich fühle mich in Syrien. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> äh, es ist unterschiedlich zwischen den Module. Es gibt äh, äh, mündliche Berufungen und äh, Schreibenberufungen. Und Seminar und Projekt. Ja, aber zu, äh, am Ende man muss man ein Projekt machen und äh, das dauert äh, sechs Monate. Man kann in dieser Zeit ein, ein Projekt machen und ein Buch, ein Buch schreiben. Äh, ich habe nur Bachelor in Syrien gelernt, ein Master. Ich habe gehört in Syrien die Master ist auch es gibt Seminar und Projekte, aber ich habe nicht Master da gelernt. Äh, aber ich glaube, es ist äh, ein bisschen sämlich. Sämlich? Ähnlich. Ähnlich, ja. Äh, Ähnlich. <lacht> Ähnlich, ja. So, äh, aber es ist noch hier mehr. Man kann die äh, Fächer äh, auswählen. In Syria, äh, man, man hat äh, wie 10 oder 20 äh, Module und man muss das nehmen. Nicht, äh, man kann auswählen, was man möchte. Was man möchte ja. Ich habe nur drei Module ausgewählt, weil ich hatte zuerst Angst hatte. Aber ich, weil ich wollte auch die neue Leute kennenlernen, bis ich meine Gruppe finde. Das Cloud Computing-Modul hat zwei Teile. Der erste Teil ist nur für Lesungen. und jetzt haben wir angefangen mit dem Tutorium-Teil wie eine Gruppe, jeder hat eine Gruppe, wir sind, ich bin in einer Gruppe von fünf Leuten und wir sind jetzt wirklich Freunde, ja und dann kriegen wir die Assignment jede zwei Wochen und dann arbeiten wir zusammen, ja und es macht Spaß, es ist sehr schön, ich wir machen etwas sehr Neues und es ist wirklich, äh Wichtig, dass man in, in seinem Leben benutzen kann. Ja. Und äh, die anderen zwei Module sind für, für Lösungen. Äh, ich, äh, studier, ich höre, man, manchmal ist es schwierig, manchmal ist es äh, leicht, aber braucht man immer viel Gas geben. Ich empfehle Ihnen, dass äh, man soll nicht, man soll nicht äh, Angst haben. Es ist nicht, äh, es ist nicht leicht zuerst, aber kann man das schaffen? Wenn, du, wenn man äh, von draußen guckt, es, es sieht alles oh, schwierig, ich kann das nicht schaffen. Aber wenn, du, wenn man den ersten Schritt äh, macht, dann kann man weitermachen. Und so vertraue dir, du kannst das schaffen. Ja.